Beim diesjährigen Roboterwettbewerb habe ich bisher noch keinen Roboter gesehen, der den Licht- und Farbsensor verwendet hat. Dabei gibt es auch auf der diesjährigen Spielmatte, wie man sieht, wieder schwarze Linien, die der Roboter theoretisch mit seinem Lichtsensor abfahren könnte. Das habe ich einfach mal als Inspiration genommen und es selber ausprobiert. Und das hier ist der Roboter, den ich dazu verwendet habe. Vorne natürlich mit dem Lichtsensor. Die Übersetzung hier führt dazu, dass nachher in der Programmierung vorwärts und rückwärts vertauscht sind. Die Schüler aus meinem Team haben diesen Roboter übrigens liebevoll Clone Trooper genannt. Und das ist die Programmierung. Zunächst einmal werden die Antriebsmotoren festgelegt und dann startet eine Schleife, also ein Programmteil, der sich immer wiederholt. Am Anfang der Schleife überprüft er, ob er noch auf der schwarzen Linie ist. Wenn das der Fall ist, fährt der Roboter ein Stück weiter und startet die Schleife erneut. Wenn das nicht der Fall ist, korrigiert er sich zunächst ein Stück nach rechts und wenn er sich dann immer noch nicht auf der Linie befindet, korrigiert er sich so lange nach links, bis der Farbsensor wieder schwarz sieht. Ja, dann probieren wir es mal aus. Ja, ich würde sagen, sieht ganz gut aus, er macht was er soll. Die ruckelige Fahrweise hängt mit der niedrigen Prozessorgeschwindigkeit des Roboters zusammen. Immer wenn die Schleife wieder neu startet, halten die Motoren kurz an. Na, irgendwie hat er hier Schwierigkeiten. Na gut, ist auch eine Kurve. Wow, er wendet sogar selbstständig. Ach, herrlich, wenn Technik einfach funktioniert. Und weil es so schön war, das Ganze jetzt nochmal von der anderen Seite.